der Blutfluss oh. zum rechten Arm abgeschnitten sein der Herr äh, äh, äh, äh, äh, äh. So, die haben jetzt 12 14... Also, sie haben jetzt Er <lacht> <lacht> ja, war <ist> passiert. <lacht> Ah, der, der äh, hier hat der an und ähm. Ist äh, Blieb, die, da ein Scheiße. da, da ist, ein, ein, ist. ein kleiner Finger mit Urin drauf, der hat wohl auf seinen eigenen Finger gepisst, das äh. Das war, ja, also, war er, der verrückte Weg. Also lösen sie ja nicht das Turnic hier, ansonsten fängt es an, an zu bluten da. Ich kann kein Maul für mich also, Ich hab ihn wenn das. Wenn das... er in Handschellen ist. Ich, <lacht> Ja, tut mir leid, also da kann ich jetzt nichts dran ändern. Ach. Äh, ich musste das Turnic anlegen, weil er seinen eigenen Finger abgebissen hat oder drauf uriniert hat. Und dann musste ich ihn ein bisschen beruhigen. Musste ihn auf den Boden drücken und äh, ja, dann habe ich das Türniker angelegt, weil er es immer weiter geblutet hat. Weil, also er hat seinen Finger abgeschnitten oder gegessen? <lacht> er <hat> drauf <lacht> abgebissen. Er war da! Genau. <lacht> <lacht> Ja, ich, ja, ich glaube auch, dass ein einen Psychiater braucht. Ich mix mal was zusammen, das sollte ihm helfen. Ja. Das sollte die Brunnen erst mal Schmerzen. Die Schmerzen gemeldet werden. Dann nehmen sie das einmal auf. Ich kriege Verbrechen. Ich kriege Verbrechen das ist ein also, das ist eine normale Befragung ich sitze nicht seit das ist Menschen ja auch. und sie müssen wissen ich weiß nicht wer sie sind ich weiß nicht was sie machen ich weiß nur ich bin Ray Johnson Ray Johnson noch nie von gehört ich weiß nur dass mir der Herr rechts neben mir Informationen gesagt hat und ich diese ausführe, verstehen sie? Das ist, Auch wenn ich ihnen helfen würde, ich kann's nicht. Ja. Wenn sie hier nicht auf der Stelle diese Tür aufmachen, werde ich sie aufsprengen. Meine Güte! Was dauert das denn immer so? Da ja, sind sie denn? Der Oberstinspektor. Der Oberstinspektor? Es gibt keinen Oberstinspektor. Ah, Kopf hoch. Ich habe gesagt, der Inspektor. Was du mich zugehört? Sie haben gesagt, oberst oh, Inspektor. Die was machen sie hier? Ich meine. Was machen sie hier? Sie haben nur zu dritt der äh, General. Also die haben nur zu dritt die äh, Generalstab. Bitte, ich halte dich wieder aus. Und wieder raus. Bitte, holt mich einmal klar aus. Ich will das nur, dass ich hier rauskomme. Ich höre hier die ganze Zeit schreie und die nerven mich ein bisschen. Darf ich mal gucken, ja, ich was da los ist? Das schreie, Nee, das wird gerade geklärt. Der Medic hat ihn schon versorgt. Ja, das ist okay, bitte. Einen Moment. Also... Nachlassen, gleich. Hast der, der, der, der, der Nein, der selbst... Der, das, Sie können den Medic fragen. Hier läuft alles nach... Äh, so, äh, so nach äh, humanitären Regeln. Dann Ab, lassen, dann lassen Sie mich doch mal dich. Dann kannst du dich doch bestimmt mal anschauen. <lacht> dann müssen Sie aber bitte mal General beantragen, in dieser Kaserne. Der, wo ist denn der General? Die Gehen Sie nicht zu seinem Büro. Warum fragen sie ihn dort? Okay, kein, mehr, okay. vielen Dank trotz allem.